Liebe Luzernerinnen und Luzerner, vor etwas mehr als 100 Tagen bin ich hier im Ständeratsaal zu Ihrem Luzerner Ständerat vereidigt worden. Während der vergangenen drei Wochen hat der Ständerat an der sogenannten Frühlingssession intensiv debattiert. Ja, es ist sogar tierisch zu und her gegangen, denn der Biber, aber auch der Wolf haben zu kontroversen Diskussionen geführt. Das Rüstungsprogramm der Schweizer Armee in Zusammenhang mit der Sanierung vom Duro hat ebenfalls zu ganz intensiven Diskussionen geführt. Und unser zentrales Anliegen, die Schweizer Neutralität und die Sicherheit von unserem Land zu gewährleisten, ist mir ganz speziell am Herzen gelegen. Die Stiefkindadoption für gleichgeschlechtliche Paar, aber auch der außerwirtschaftliche und der außerpolitische Bericht haben mich intensiv beschäftigt, denn es geht nicht anders werden, dass wir trotz starken Franken dafür schauen dass wir die Arbeitsplatzsicherheit und unsere Stabilität der Schweiz gewährleisten können, damit wir schlussendlich auch die Arbeitsplätze in unserem Land behalten können. Ich freue mich, wenn Sie, geschätzte Luzernerinnen und Luzerner, meinen Sessionsbericht lesen, oder folgen Sie mir auf meiner Webseite oder auf Facebook.